Leise. So, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem lang ersehnten äh, neuen Trailer Reaction Video von mir. Ich weiß, ich habe also, ihr habt mir teilweise wirklich ähm, Dinge geschickt, wo ich mir gedacht habe, so, ah, mh, ihr habt mir erzählt, der Trailer 3 kam raus und Trailer 3 ist so krass. Es gibt noch nicht mal einen zweiten Trailer und wir müssen vielleicht mal die Definition zwischen Trailer, Teaser, TV-Spot und Co. <lacht> miteinander besprechen. Auf jeden Fall ähm, kam Material raus und sehr viel Material kam wirklich raus, denn ich werde mit euch nämlich nicht nur ein, sondern eins, zwei, 3, vier, fünf TV-Spots, es sind wohl nur TV-Spots, ähm, angucken und besprechen. Und ich wundere eben äh, wegen den roten Linien jetzt eben hier. Ich habe mir die Spots noch nicht angeschaut. Ein Kollege von mir hat sie angeguckt über meinen Computer. Ich habe noch keine Ahnung, was da wirklich abgeht. Ähm, deswegen würde ich einfach sagen, wir legen jetzt gleich mal los. Ich habe auch schon gelesen, Mecha Godzilla wäre jetzt äh, ganz groß revealed worden. Ich glaube es nicht. Aber wir schauen da jetzt mal nach. Und deswegen nehme ich mir jetzt hier gerade mal meine Kopfhörer. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Ähm, warum jetzt letzte Woche keine Videos von mir gekommen sind, ganz einfach aus privaten Gründen. Ich hatte echt so viel zu tun und bin aktuell immer noch so ein bisschen ähm, naja, müde, ein bisschen fertig. Das ist keine Ausrede auf jeden Fall. Ähm, wir schauen da jetzt mal rein. So, hier konnte ich jetzt schon wieder zum Beispiel das, der Trailer 3. Das ist einfach schon mal... Wieder komplett falsch Es gibt noch nicht mal einen Trailer 2 Ja, also Trailer 3 ach, Schwierig Sehr, sehr schwierig Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal Rein in den sogenannten Trailer 3 Und gucken mal, was wir da jetzt neu an Godzilla-Content Wahrnehmen können Und Los geht's Mein Name ist Claudia Obert Dolce Vita ist mein Ding, ja? Luxus und Did the monkey just talk? We need Kong. The world needs him. Godzilla will comfort him. That would be a death sentence. Zilla versus Kong in theaters and on HBO Max the exact same day, waited PG-13. I know Gia is only a child. But she's the only one he'll communicate with, and we need Kong. Here we go. This won't end until one of them submits. Are you sure the monkey's gonna survive this? Us, I'd worry about. Oh. is so massive. Alter! Ah, oh Gott, die... Alter! Okay, okay, okay, okay. Geht's noch weiter? Okay, den Trailer kennen wir schon. Das... ähm... Den Trailer kennen wir schon! Das war ja echt... das war jetzt echt nicht schlecht. So, Sekunde. Okay, ähm... Wir fahren jetzt hier immer noch, also wieder mal, dass das, das, das Mädel ähm, mit, mit Kong sehr gut kommunizieren kann. Das haben wir aber schon vorher gewusst. Und sie hat eine Kong-Figur irgendwie und hält die immer so vor sich. Keine Ahnung, warum sowas also das soll. Ich weiß nicht, ob du einem Affen, Affen vor das Gesicht halten musst, damit der Affe versteht, dass du mit ihm reden willst. Weiß ich halt echt nicht. So, ähm, jetzt heißt hier, Did the Monkey Just Talk? Er hat nicht gesprochen, zumindest jetzt hier im Trailer nicht, aber er hat so, ähm, ja, so Zeichen gegeben, also als würde er die Gebärdensprache benutzen und das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Ähm, Kong entwickelt sich tatsächlich zu einer Figur, zu einem Charakter, der in Skull Island noch komplett weg war einfach. Ich weiß nicht, auf einmal kommen sie hier mit ähm, Kong kann sprechen an und er hat, also ich finde Kong immer interessanter. Trotzdem immer noch Team Godzilla und Team Kong, ihr seid immer noch scheiße. Ähm Jetzt will ich hier mal ganz kurz das Thema ansprechen, weil sehr, sehr viele Leute, also was heißt sehr viele Leute, es sind vielleicht vier, die haben bei mir in die Kommentare reingeschrieben, dass sie immer noch davon ausgehen, dass wir im Trailer Godzilla gar nicht gesehen haben, dass alles Mecha-Godzilla gewesen ist. Und ich will einfach diese Theorie mal ganz kurz so ein bisschen wegdrücken, weil ich finde die ein bisschen lästig und die nervt mich auch. Das wird nicht passieren. Das kann nicht passieren. Allein schon... Um, dadurch, dass der Film heißt Godzilla vs. Kong. Der Titel eines Films ist ein Marketing Teil, also der Teil eines Marketings. Du kannst nicht einfach sagen, da kämpfen Godzilla vs. Kong und am Ende ist es dann aber gar nicht Godzilla, sondern Godzilla. Das gab es früher zwar schon mal auch, wo es dann irgendwie hieß Godzilla vs. Kong. Und dabei war Kong Mechagodzilla, da gab es ja auch mal so ein Dings, aber heutzutage geht es einfach nicht mehr. Und ähm, in einem Trailer davor, oder im Haupttrailer, wird sogar erklärt, warum die beiden miteinander kämpfen. Nämlich, weil es gab mal einen Krieg zwischen beiden Kaiju-Arten und dieser Krieg endet jetzt. Also die beiden sind, sind die letzten beiden Überlebenden des Krieges, der Kaijus, also der Godzilla und der Kongs. Und das würde man nicht einfach aus dem Nichts herausstampfen, damit man am Ende dann sagen kann, <lacht> hier ist jetzt Mecha Godzilla, das wird nicht passieren. Mecha Godzilla wird auftauchen, ähm, für mich auch inzwischen ein Fakt, aber der wird am Anfang dafür sorgen, dass Godzilla ausrastet oder er wird der Godzilla sein, der die komischen Dinge macht, der die Menschen angreift, dann holen sie eben Kong. Und dann trifft Kong aber auf den echten Godzilla, weil Godzilla sich äh, angegriffen fühlt, weil Kong eben ein Kaiju ist aus dem Alten Krieg. Das wird die Geschichte sein und mehr auch nicht. Mechagodzilla wird einen sehr geringen Teil der Geschichte spielen. Ähm, was wir jetzt eben hier gerade sehen, könnte Mechagodzilla sein, weil... Ja, einfach nur weil er gerade in die Stadt reinschwimmt. Und ich habe gerade keine andere Idee, warum Godzilla in die Stadt reinschwimmen sollte, außer dass wir eben später auch nochmal selber sehen, wie Godzilla und Kong in der Stadt kämpfen. Ähm, ja, ja Mecha-Godzilla wird nicht der Godzilla sein, den wir im Trailer die ganze Zeit gesehen haben. Das ist Quatsch, das, das passt nicht. Es würde null Sinn ergeben. Das ist wie wenn ihr Batman wie Superman sehen würdet. Also Batman gegen Superman. Und dann fighten die gegeneinander auf einmal zieht dann Batman die Maske ab und auf einmal ist es dann Robin. Das geht nicht. Und genau so ist es eben hier auch, das geht nicht. Freddy vs. Jason, Alien vs. Äh, Predator. Das geht nicht. Das es, es muss die Figur sein gegen die Figur. Entschuldigung, sonst hätte man den Film ganz anders nennen können. Weiter geht's. So, ähm Avengers, Endgame und Infinity War. Da gab es ja Szenen, die gedreht wurden, die so nicht im Film aufgetaucht sind. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt hier eine Szene sehen, dass diese Szene genauso im Film auftaucht und die andere Szene, in der Godzilla gerade erst auftaucht und dann von Kong so eine Faust bekommt, um, ich glaube nicht, dass das wirklich im Film vorkommt. Ich glaube, das hier wäre die echte Szene. Godzilla kommt eben raus, um, knallt Kong eine, oder vielleicht geht's auch, dass Kong Godzilla eine auf die Schnauze haut. dann haut Godzilla Kong auf die Schnauze, er kippt um und dann passiert jetzt eben das. Macht sogar mehr Sinn. Das, da, ja, okay, okay. Und er fängt danach wieder eine. Gott hab ich Bock auf diesen Film. Oh Gott, hab ich Bock auf diesen Film. Leute, Leute, Leute. Ja, okay. Und Theaters haben sie gerade gesagt. Der Film, wenn der im Kino läuft, ich, das wäre für mich wirklich. Ach, wäre das schön. Aber ich glaub's immer noch nicht. Zumindest nicht in Deutschland. In, in Amerika, es kann schon gut sein, dass er da im Kino läuft. Hier in Deutschland... Ich glaub's, ich glaub's noch nicht. Und wo kommt sie jetzt eigentlich her? Gut, das wird der Film auch noch alles beleuchten. Ähm meine Frage ist einfach nur an euch da draußen. Kennt man die Kleine schon? Also gab es das Mädel schon in einem ähm, Kong-Film vielleicht, den ich noch nicht kenne, weil ich ja eben gerade mich erstmal durch die ganzen Godzilla-Filme durchschlachte. Und äh, da kommt auch bald mein nächstes Reaction-Video. Ich habe mir nämlich den allerersten Godzilla-Film in Schwarz-Weiß noch angeschaut. Und der kommt jetzt dann auch demnächst mit meiner First-Reaction. Ähm, trotz allem die nehmen ja immer irgendwie bestimmte Bestandteile aus den Originalfilmen und bauen sie dann eben in die neuen Filme ein. Gibt es ein kleines Mädel? Oder wenn es ein kleines Mädel gibt, was da reinpassen würde, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Weil für mich kommt die so ein bisschen aus dem Nichts. Was jetzt auch nicht unbedingt schlimm ist, aber ich... Ähm, ist mir eben dann nur so aufgefallen. Bam! Ja, und damit wurde quasi auch eine zweite Theorie irgendwie und irgendwo bestätigt. Ähm, es ging nämlich dann irgendwann darum, dass Mecha-Godzilla im Original von, äh, von, von, von Bewohnern der Hello Earth gebaut wurde, die wohl auch mit so Raumschiffen irgendwie rumfliegen. Und jetzt sehen wir hier wirkliche Raumschiffe. Und ich weiß jetzt nicht, ob das hier wirklich die hohle Erde ist, oder ob das ist auf jeden Fall nicht Skull Island nein, das könnte die hohle Erde sein. Und wir sind jetzt hier wirklich Raumschiffe, also sie bringen, also sie könnten wirklich den neuen äh, Godzilla vs. Kong-Film, könnten sie allen Ernstes... Eine neue Spezies einführen, und zwar eine neue menschliche Spezies, nämlich die Hello Earther oder wie auch immer sie im Film im Original heißen. Aber das sieht hier schon sehr stark danach aus. Also die Raumschiffe hier sind wirklich da. Ah. Na gucken. So, das war jetzt eben gerade wieder Godzilla, der einfach wahllos jemanden angreift. Ähm Das fand ich ziemlich cool. Dass äh, Kong sich hier so von Haus zu Haus schlängelt quasi, das ist schon ziemlich cool. Ja. Godzilla rastet eben einfach aus. Das ist aber nicht Mechagodzilla. Das, wie gesagt, Mechagodzilla kann, das sollte und kann nicht kommen. Sonst wäre der größte Shitstorm... Seit langem, seit langer, langer, langer, langer, langer, langer Zeit würde diesen Film komplett kaputt machen. Das ist lustig. Ich finde es tatsächlich lustig. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das passiert, aber ich finde es gut. Ich, äh, ich liebe so, so Momente, weil ich auch so ein Arschloch bin, der einfach mal so ah! in die Kamera reinschreit. Ähm, in die Kamera vor allem Na, einfach so schreit äh, das ist lustig das ist krass das ist eine Szene ey das sieht so gut aus vor allem ähm, sieht's halt einfach echt so gut aus Kong schreibt Godzilla ins Gesicht und die, das Gesamtpaket einfach die Beleuchtung im Hintergrund das sieht echt verdammt nochmal gut aus. Und die beiden sollen sich wirklich bis aufs Blut bekämpfen. Ich will einen Sieger haben von den beiden. Und dann will ich ganz zum Schluss wirklich die zwei gegen Mechagodzilla. Und dann gib ihm wirklich volle Möhre. Da habe ich Bock drauf. Ja. Ähm, Kong liegt hier am Boden. Gab es ja auch schon sehr viele, auch von euch, die dann geschrieben haben, Oh, hier wurde aber gerade das Ende gespoilert, Kong ist tot, weil er am Boden liegt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das hier ist die Fortsetzung. Also Kong liegt am Boden, taucht Godzilla auf und das ist dann das, was daraus resultiert. 31st, zu gut einfach, zu gut. So, jetzt haben wir den Originaltrailer. Original-Trailer. Wir schalten jetzt mal rüber zum nächsten Spot. So, dann schauen wir mal, was jetzt der nächste Spot uns bringt Will Kong Survive Das ist schon ein ziemlich, ähm, opala. Das ist schon ein ziemlich bescheuerter Titel Weil zum einen kann der nicht beantwortet werden Sollte er beantwortet werden ähm, um, wissen wir, dass Kong gewinnt, äh, sollte die Antwort sein, nein, wissen wir, dass Kong irgendwie stirbt, das ist schon ein sehr gewagt, sehr gewagter, sehr gewagte Überschrift, egal, wir schauen mal rein. Ich weiß, Gia ist nur ein Kind, aber sie ist der einzige, der mit kommunizieren wird, und wir brauchen Kong. Hier geht's! Ich kann nur noch nie nachher, bis einer von ihnen zu das ist genau das, was ich euch erzählen wollte. Ähm, mit eurem, weil von vielen Leuten dieses hektische... Ah, es kam ein neuer Teaser raus, äh, neuer Trailer raus. Und... Und du hast ja keine Reaction darauf gemacht. Und der neue Trailer verrät ja dann so viel. Um, das sind keine neuen Trailer, Leute. Das sind immer noch verdammte Spots. Clips von mir aus. Teaser, ne, auch falsch. Das ist, das sind keine neuen Trailer. Jetzt haben wir noch drei Stück übrig und ich wette mit euch, bei diesen drei Stück, da lappt sich wieder alles über. Also dieses Kong, wer will, wird Kong überleben? Der Titel ist schon total scheiße. Um, weil die beiden hier zusammengehören einfach. Wir schauen jetzt mal hier rein. Um, Kong tries to break the barrier shield. Okay. Mein Name ist Claudia Obert. Ich bin bereit für alles, ja, für die ganz ganz große Liebe. Und das glaube ich dir. kein Typ gibt drei Sachen, denen sie zugetan sein müssen. Gut essen, gut trinken und Sex. Weg. Hey, oh Gott, das ist ein gewesen. Uh. uh wow, oh, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Okay, weiter geht's. Was war denn das? Was zum Teufel ist das denn? Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Wow. Okay, das bringt gerade ganz neues Licht in die gesamte Geschichte, die ich mir zusammengesponnen habe von Godzilla vs Kong. Weil Kong ist in der Barriere gefangen, oder was? Warum was? Okay, also ich fand das hier sau seltsam. Warum ist Kong in der Barriere gefangen? Also, hier, warum ist Kong in der Barriere gefangen? Ich check's nicht. Gut, das haben wir alle schon gesehen. Okay, dann geht's ab zum nächsten Teaser, Trailer, Spot, wie auch immer Godzilla vs. Kong, Surprise Attack Trailer ähm, Wenn jetzt hier Mecha-Godzilla auftauchen sollte, werde ich auf jeden Fall vorher eine Warnung aussprechen Hier ist quasi Surprise Attack, ähm, im Hintergrund sieht man wie Kong Godzilla im Surprise äh, eingreift von hinten nicht, dass er jetzt hier wirklich Michael Godzilla rauskommt. Ich glaub's halt echt nicht, Leute. Wie gesagt, wir haben noch keinen zweiten Trailer bekommen. Das sind alles nur Spots. Wir gehen jetzt aber mal hier rein. Bis gleich. Godzilla halt aber auch nicht, ne? Wow! Junge, Alter, was? Okay, ähm... Um Das zeigt uns auf jeden Fall mehr aus dem Kampf, Kong gegen Godzilla. So, das hier, wo auch sehr viele sagen, dieses Mecha-Godzilla. Es kann wirklich sein, dass das Mecha-Godzilla ist. Ähm Und der, dass der einfach die Menschheit angreift. Aber wir kriegen nicht nur Mecha-Godzilla im Film zu sehen, versprochen. Das hier auch. Wert er gerade ernsthaft mit dem Ellenbogen den, den Atomic äh, Breath ab? Ich glaube nicht, ne? Da ist wohl dann die Axt im Spiel. Kong muss auf jeden Fall... Was geht denn hier ab mit dem Fuß? So. Ja. so, und was macht jetzt Godzilla hier? Also Godzilla ist jetzt ja hier noch ein bisschen außer Gefecht und weiß noch nicht genau, was er machen soll irgendwie. Und Kong greift von hinten an. Wir schauen mal weiter. Wir schauen echt mal weiter. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Okay Nächstes Video Jetzt kommen wir ja zum letzten Video um, Zum letzten Spot oh. Also ich habe ja in meinem ersten ähm, Trailer-Reaction-Video ganz klar gesagt, dass es mir lieber gewesen wäre, ähm, dass ich hoffe, dass es keinen zweiten Trailer gibt. Inzwischen sage ich euch ganz ehrlich, ich wäre früher über einen zweiten Trailer gewesen, anstatt über diese ganzen TV-Sports jetzt hier. Die, die catchen mich gerade nur zum Teil. Also wirklich, wenn da kommen ein paar Szenen, tauchen auf. Die wir halt noch nicht kennen, mit irgendwelchen äh, Kampfeinlagen oder irgendwas. Aber ansonsten... Äh, ansonsten ist es relativ öde. Okay, wir schauen mal weiter. So, hier ist Mechagodzilla. Das ist, äh, das ist inzwischen ist das für mich auch schon wirklich ein Fakt, ey. Das ist, Mech das ist auf jeden Fall Mechagodzilla, hundertprozentig. Sie lacht. Hat man vorher auch nicht wahrgenommen, aber sie lacht. Sie findet es gut, dass Michael Godzilla da ist. Findet sie cool. Okay. Bam. Das ist auch neu, dass sie da hochfliegen, bingo beim Eis. Das ist auf jeden Fall auch neu. Ui, Sekunde. Oh, okay, von wo holen sie jetzt Kong? Also Kong ist ja unten auch schon ziemlich äh, eingeschnäht, eingeeist. Das heißt, er muss länger im Eis gelegen haben. Ähm, davor haben wir gesehen, also wir wissen, dass Kong vom, von einem Schiff irgendwie aufs Festland gebracht wird, zumindest zu Godzilla gebracht wird. Ähm, ich denke mal so wird es auch anfangen, was passiert jetzt hier gerade? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich gerade selber gelobt, das ist richtig, ja. Aber trotz allem, ähm, hm. Interessant, interessant. Wenn ihr irgendwelche Theorien habt, wie gesagt, einfach in die Kommentare reinschreiben und ich, ähm, es dann auf jeden Fall mal aufgreifen. Das ist aber interessant. Wo auch immer sie ihn herbekommen. Naja, okay. Godzilla wieder, wie er weiter Leute angreift, oder Städte angreift, oder Menschen angreift. Das hier oben ist, Gott, äh, ist Godzilla, ist, ist Kong, glaube ich. Ne? Kong fällt hier runter. Oh, und da fällt irgendwas vor ihm runter. Moment. Hier haben wir Kong. Und hier fällt irgendwas runter, was er anscheinend haben will. Oder zwei, drei Sachen, die er haben will. Ja, das fällt nämlich auch unter hier. Zwei Sachen, die runterfallen. Ähm. So. The world something provoking theaters and on HBO Max, the Was soll ich sagen, Leute? Ich glaube, mehr, mehr kommt jetzt aber auch nicht. Ich glaube, das war es jetzt irgendwo. Ähm ja, ich bin immer noch gehypt. Ich bin immer noch extrem gehypt. Ähm Hat das jetzt meinen Hype verändert oder ein bisschen vergrößert? Würde ich sagen, nein. Ganz ehrlich, nicht nein, weil... Das sind keine neuen Trailer. Das, sind, das, das waren ein paar Spots, ein paar Teaser, ein paar Clips, die irgendwie hinzugefügt wurden, die eben dann neu waren. Aber wenn jetzt irgendeiner, egal wer, egal wer euch sagt, oh, da wurde aber das gespoilert, das ist Schwachsinn. In dem Trailer wurde nichts gespoilert. Null wurde gespoilert. Ich habe auch schon von euch Nachrichten bekommen, ja, hier kommt der Spoiler raus, dass Mecha-Godzilla existiert. Der Spoiler, dass Kong tot ist. Ihr versteht nicht ganz, was Spoiler wirklich sind. Um, was ihr meint, sind Theorien. Der Trailer, die ganzen Spots und die neuen Trailer verschaffen uns uh, mehr Fleisch für neue Theorien. Da gibt es keinen einzigen Spoiler drin. Spoiler sind Dinge, die, die sind Tatsachen, die wirklich dann auch passieren im Film. Und die könnt ihr nach all dem, was ihr jetzt hier seht, nicht wirklich sagen. Was ein Spoiler wäre zum Beispiel, äh, wenn ich das jemandem erzähle, der das der, noch gar nicht kennt, wäre, ey, ey, Kong taucht auf. Das wäre ein Spoiler, weil es eben ein Fakt ist, der drin passiert. Um, so Dinge dann eben. Ich bin auf jeden Fall immer noch gehypt, ich bin der Meinung, ich brauche keinen zweiten Trailer. Nein, das sind keine richtigen Trailer, das sind Spots, Clips, wie auch immer. Ich brauche jetzt keinen richtigen zweiten Trailer mehr. Ich brauche den Film einfach nur inzwischen. Und der Film. Am besten eben im Kino. Ich würde den Film so liebend gerne im Kino sehen. Und wenn er zu Hause kommt, auch okay, aber im Kino wäre er wirklich perfekt. So. Ähm, das ist eben auf jeden Fall meine Meinung dann zu dem ganzen Gewirr jetzt hier, zu dem äh, der Trailer und Spot-Gewirr. Ihr könnt mir ganz gerne eure Meinung in die Kommentare reinschreiben und auf jeden Fall den Kanal auch abonnieren und die Glocke anmachen, wenn euch das gefällt, was ich überhaupt mache. wenn wäre nichts ist auch kein Zwang. Aber ich, wie gesagt, ich war jetzt davon nicht komplett abgehoben, wie damals vom ersten Trailer Godzilla vs. Kong, weil es eben kein richtiger Godzilla vs. Kong Trailer war, sondern nur ein paar neue Fetzen, die uns entgegengeschmissen wurden. Und somit ähm, würde ich sagen, wir beenden das Video jetzt erstmal. Ich gehe auf jeden Fall noch auf Theorien von euch ein. Ihr habt ja sau viele Theorien in meine Kommentare reingeschrieben. Und ich möchte euch auf jeden Fall auch nochmal tierisch dafür danken, dass ihr wirklich so aktiv in meiner Community seid. Ähm, in einer Godzilla-Community, die aus mir besteht, der null Ahnung hat von dem Ganzen, der sich langsam ein bisschen Wissen aneignet und einfach aus euch, die mir auch wirklich Konter geben, die sagen, Alter, das ist so nicht, das ist so nicht, ich finde es echt extrem cool, wie ihr das ganze handhabt. und ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann im nächsten Video. Ich wünsche euch was, euch, ich wünsche euch was, bis dann, ciao.